Also ich habe das Thema Freundlichkeit ausgesucht. Also ich war schon mit vieler Leuten sehr freundlich, auch wenn ich sie nicht so gerne mag. Also Freundlichkeit, weil. Wenn mir jetzt zum Beispiel irgendjemand beschimpft, ich probiere es zwar freundlich zum Lieber, aber manchmal reagiere ich einfach zurück. Mir ist UFALA, also wenn ich jetzt freundlich zu der anderen bin, dann reagieren sie natürlich auch freundlich zurück. Aber wenn ich halt böse bin, dann reagieren sie automatisch böse zurück. Also ich. Also mir geht eigentlich relativ gut mit freundlich sein, aber halt bei den Leuten, die ich nicht so gerne mag, da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. Also ich habe verschiedene Stärken. Ich bin zum Beispiel eine gute Turnerin und ich kann gut lesen und so. ich kann auch gut malen. Bei anderen, mhm. und die auch schon ein bisschen was herausgefunden. Beim Liam, der weiß sie dass er nicht so gut rechnen kann. Und bei der Nora, die hat, globale Stärken.